Wie kann ich in Starter einen Datensatz öffnen? Es gibt dafür drei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich über das Menü zu gehen. Die zweite Möglichkeit ist den Use-Befehl mit Angabe des Dateipfades zu verwenden. Und die dritte Möglichkeit ist zunächst das Arbeitsverzeichnis zu definieren und dann den Use-Befehl zu verwenden. Ich zeige jetzt mal alle drei Möglichkeiten. Wenn ich über das Menü gehen möchte, dann wechsle ich hier in die Benutzeroberfläche, gehe dann auf File Open. Und kann dann hier den Dateifad auswählen. In diesem Fall gehe ich hier auf C, Beispieldaten. Und dann wähle ich hier den Datensatz aus, in diesem Fall Daten 1. So, dann wird, sie, wird der Datensatz geöffnet. Sie sehen es daran, dass hier die Variablenliste erscheint. Und es wird auch der Befehl, der über das Menü erzeugt wurde, hier angezeigt. Das heißt, Sie können auch diesen Befehl in Ihren Do-File kopieren. Wenn Sie den Befehl nochmal verwenden wollen. Also ich kopiere den einmal wieder in den du füge das hier ein, das wäre also die einfachste Möglichkeit über das Menü. Sie können natürlich auch diesen Dateipfad mit dem Use-Befehl direkt selber eingeben und dazu schreiben Sie im Prinzip genau dasselbe hin, was wir jetzt schon oben reinkopiert haben. Wichtig ist nur die Frage, wie komme ich eigentlich zu diesem Dateipfad hier? Und die einfachste Möglichkeit dafür ist, dass Sie hier in Ihren Explorer gehen, an die Stelle wechseln wo sie wo die Daten abgespeichert sind das heißt in diesem Fall hier wie gesagt habe ich das hier auf dem Laufwerk C und dann in dem Ordner Beispieldaten und wenn sie dann hier reinklicken in dieses Feld dann bekommen sie den Dateifad den können sie dann also einfach wieder kopieren und können den dann entsprechend in ihren du file an der richtigen Stelle dann einfügen wenn sie sicher gehen wollen dann Setzen Sie immer Anführungszeichen davor und dahinter. Notwendig ist das eigentlich nur, wenn Leerzeichen vorkommen sollten in, den, in dem Dateifad oder in dem Dateinamen. So, und dann setzen Sie eben noch Ihren Backslash hinten dran und den Dateinamen dat daten1.dta. So, und die dritte Möglichkeit ist, dass Sie zunächst das Arbeitsverzeichnis definieren. Das funktioniert, indem man den Befehl eingibt cd für Change Directory und dann den Dateifad angibt. In diesem Fall ist der Dateifad ja C, für dieses Laufwerk C. Und dann dieser Ordner Beispieldaten. Wenn man das ausführt, dann kann man im Anschluss innerhalb dieses Arbeitsverzeichnisses dann weiterarbeiten. Man könnte dann also sagen, use daten 1dta würde dann auch den Datensatz so geöffnet bekommen. Das ist besonders hilfreich, wenn man mehrere Datensätze öffnen möchte oder miteinander verknüpfen möchte, dass man nur einmal hier den Dateifad angeben muss und dann nur noch die Dateinamen angeben möchte. Wenn Sie sich hier noch ein bisschen Arbeit sparen wollen bei dem Erstellen dieses CD, also Change Directory-Befehls, können Sie auch da über das Menü gehen. Und zwar muss man dann allerdings auch wieder rüber wechseln in die Benutzeroberfläche und hat dann hier die Möglichkeit zu sagen, bei File... Change Working Directory, kann man also auch diesen Befehl dafür, für das Wechseln des Arbeitsverzeichnisses, kann man dort auswählen und dann in den Do-File einfügen. Soweit zu diesen drei Möglichkeiten. Viel Erfolg!